dieses video setzt die kenntnisse des vertiefenden niveaus voraus zumindest siehe links unten und jetzt kommen wir zum kapitel kubikwurzel dieses kapitel könnte man auch bei äh, den gegenrechnungen machen nur mh, das wäre etwas zu früh damals als ich da, deshalb habe ich mich entschlossen das hier bei geometrie des raums einzubeziehen Kubikwurzel. Was ist das überhaupt? Schauen wir ein Beispiel an. Das Volumen eines Würfels ist 530 Kubikzentimeter. Wie viel ist seine Fläche? Wie viel jetzt in einer Aufgabe äh, über Umformen in Raum? Also schauen Sie das entsprechende Video, wenn Sie das nicht in Erinnerung haben. Äh, da gab es eine ähnliche Aufgabe. Wir brauchen die Fläche. Die Fläche kann man in einer Formel sammeln finden. Hm. Würfel, wo ist der? Wo zum Teufel ist der? Da ist er. Okay, ganz am Anfang. Okay. Volumen von einem Wurfel, das ist auch 3 und Oberfläche. Und gefragt ist halt die Oberfläche. Das muss ich dann korrigieren. Vielleicht mache ich vielleicht auch nicht. Die Oberfläche, das ist 6 a Also um die Oberfläche zu berechnen, braucht man die Kante. Die Kante. Das bedeutet jetzt. Hier braucht man die Kante. Die Kante aber ist bei der Aufgabe nicht gegeben. Hm, was tut man dann? Man schaut in diesem Fall, was gegeben ist. Was gegeben ist, ist das Volumen. Fürs Volumen gibt es auch eine Formel da. Das ist die Seite hoch 3. Okay, schreiben wir es auf. Volumen ist Seite hoch 3. Also in dieser Aufgabe ist das Volumen gegeben. Also, wir müssen dieses hoch 3 irgendwie die Gegenrechnung benutzen, damit wir die äh, nicht die Seite, sondern die Kante. <lacht> Korrektur. Die Kante hoch 3. Okay? Man muss die Kante hat irgendwie mit der Gegenrechnung berechnen. Was ist aber die Gegenrechnung von hoch 3? Wir haben bei der gegenrechnung schon gesehen, dass die Gegenrechnung von hoch 2 die Wurzel ist. Und das ist ein, äh, das schreibt man in der Regel nicht, ist so gemeint, wenn hier in der Wurzel keine Zahl steht, ist eine 2 gemeint, die Quadratwurzel. Ja? Und hier, wenn wir so hoch 3 haben, die Gegenrechnung ist eine Wurzel, wieder, die nennt man in diesem Fall Kubikwurzel. Ja, wie man das Kubik nennt, ja, das nennt man auch, das hoch 3 nennt man auch die dritte Wurzel, auch Kubikwurzel. Man kann auch dritte Wurzel das nennen. Ja. Das bedeutet jetzt, wenn wir hier die Seite berechnen wollen, müssen wir die dritte Wurzel, also die Kubikwurzel von Volumen, also von 530 berechnen. Ne? und da das Volumen in Zentimeter hoch 3 ist die Kante, also das wird eine Länge sein das wird in Zentimeter sein okay? und dann kann man sehr leicht die Oberfläche berechnen indem man 6 mal die Seite, die gerade berechnete Kante ich verwechsel es auch immer also die gerade berechnete Kante ist das richtige Wort und nicht Seite hoch 2 und das Ergebnis ist dann ungefähr 393,7 Quadratzentimeter wieder sein. Okay. Entsprechend also zu äh, Wurzel, besser gesagt Quadratwurzel, ist die dritte Wurzel, auch Kubikwurzel. Bei der Quadratwurzeln haben wir dann gelernt, dass es so diese Quadratzahlen gibt. Also da war es 2 zu Quadrat 4, 3 zu Quadrat 9, 16, 25, 36 und so weiter und so fort. Ja. Entsprechend gibt es auch so diese äh, Kubikzahlen. Ja. 1, 8, 27, 64, 125 und so weiter und so fort. Ja. Wenn man so äh, die Kubikwurzel berechnen will, ist, äh, das ist die Kenntnis äh, von diesen Kubikzahlen auch wichtig. Gut, von 10 zum Beispiel ist es schon 1000. Das muss ich hier korrigieren. Wie auch immer. So, daher gilt, die dritte Wurzel von 1 ist 1. Die dritte Wurzel von 27, also von 3 hoch 3, die ist 3. Die dritte Wurzel von 343, also von 7 hoch 3, ja, die ist 7. Die dritte Wurzel von 9,261, das haben wir hier so gerechnet, ja, das ist 2,1. Und so wieder und so fort. Die Kubikwitzel von jeder Zahl, die nicht eine Kubikzahl ist, ist eine irrationale Zahl. Also die kann man nicht als Bruch von ganzen Zahlen ausdrücken. Nicht. Ja, das geht nicht. Wenn Sie wollen, können Sie auch das Kapitel, über die Menge noch mal, meine Zahlenmenge nochmal sehen, damit Sie äh, herausfinden, was eine irrationale Zahl ist. Also diese Idee der Gegenrechnung kann man allerdings bei allen Hochzahlen anwenden. Kann man auf alle Hochzahlen erweitern. Die Viertelwurzel aus b, das bedeutet, dass a gleich b hoch 4 ist. Fünfte Wurzel, das ist die Gegenrechnung von hoch 5. Minus zehnten Wurzel, das ist die Gegenrechnung von hoch minus 10. Minus 35. Wurzel, das ist die Gegenrechnung von hoch minus 35. Und sogar, auch wenn wir Kommazahlen in der Hochzahl, oder Wurzel sogar in der Hotschall. Egal was wir da haben, auch oder nur bekannte. Das ist immer die Gegenrechnung. Und das ist jetzt die x-Wurzel von Pi. Das bedeutet, von P ist Q. Das bedeutet, dass P ist Q hoch x. Okay? Nur bei der Quadratwurzel benutzt man hier keine Zahlen. Danke sehr, das waren jetzt die Gegenrechnung von verschiedenen Wurzeln. Danke sehr.